Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich weiß, dass die Lichtverhältnisse heute nicht so gut sind. Das liegt einfach daran, dass es draußen dunkel ist und dass ich hier nicht die Möglichkeit habe, das irgendwie auszugleichen. Aber eigentlich ist es ja gar nicht schlimm und deswegen probieren wir heute einfach mal alle das zu ignorieren. Ich merke einfach im Moment sehr, dass mir dieses Video drehen und dass der Austausch zu euch total fehlt. Und dass ich total viele Ideen habe, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Und deswegen ähm, konnte ich jetzt heute nicht mehr darauf warten, dass es nochmal hell wird. <lacht> ähm, sondern dachte, okay, ich drehe jetzt halt das Video, dann ist es halt mit schlechtem Licht. Ich würde heute gerne mit euch über das Alleine-Reisen reden. Denn einige von euch wissen, oder vielleicht die meisten, keine Ahnung, dass ich in meinem Leben schon ein paar Mal alleine verreist bin, auch für längere Zeiten. Im Moment bin ich ja auch wieder alleine für sechs Monate in New York. Ich war, als ich 14 war, zwei Monate in Ecuador. Ähm, da waren noch andere aus meiner Stadt auch mit dort oder von meiner Schule auch. Ähm, und ich habe dort in einer Familie gewohnt. Also da war ich jetzt nicht so auf mich gestellt, wie ich es jetzt hier bin. Aber meine engsten Bezugspersonen waren natürlich nicht da. Und dann war ich 2014, habe ich eben bei Ecuador 2014 gesagt, Ecuador war 2012. Und 2014 war ich dann für ein paar Wochen alleine auf Bali. Und... Es war jedes Mal so, dass ich während dieser Reisen oder auch danach das Gefühl hatte, wow, ich äh, bin jetzt in dieser Zeit so, so viel gewachsen. Ich habe so viel dazu gelernt, wie sonst in einem Jahr nicht. Ähm, lag auch vielleicht dran, dass zum Beispiel mir in Ecuador der Blinddarm rausgenommen wurde. Das war natürlich keine ähm, alltägliche Situation und auch keine einfache Situation, an der ich deswegen halt noch mal mehr gewachsen bin. Oder lag auch daran, dass ich... Ähm, Mensch, wichtige Menschen verloren habe, in den Zeiten, in denen ich halt nicht mit anderen wichtigen Menschen zusammen sein konnte. Und ähm, das sind halt dann so Situationen, wo du dir denkst, fuck, das kann ich nicht durchstehen. Aber wenn du es dann durchgestanden hast, dann merkst du, mir kann gar keiner was anhaben. Ich bin, Mir kann alles passieren, ich komme mit allem klar. Und ähm, ja, das nur ganz kurz zur Einführung. Ähm, ich habe mir einfach mal sieben Tipps aufgeschrieben, die ich gerne mit euch teilen würde. Und falls ihr noch andere Tipps habt, dann bin ich total gespannt darauf, was ihr so mir in den Kommentaren erzählt, was eure Erfahrungen sind mit alleine reisen oder wo ihr denkt oder womit ihr Probleme hättet, warum ihr das nicht könntet oder warum ihr das gerne machen wollt. Einfach, was euch einfällt. Mein Tipp Nummer eins bezieht sich auf die Zeit, bevor du losreist, bevor du diese Entscheidung triffst. Ich möchte das gerne tun. Und zwar ist der Tipp Informiere dich. Und zwar informiere dich nicht nur über die positiven Aspekte der Reise, weswegen du sie natürlich auch antreten willst, sondern informiere dich vor allem auch über die negativen Aspekte. Also, wie ist dort die, zum Beispiel, wie sind dort die ähm, Verhältnisse, wenn man im Krankenhaus ist? Wie ist es dort, äh, wie ist, ist es dort vielleicht sehr, sehr kalt oder sehr, sehr heiß? Komme ich damit klar? Was sind dort für Tiere? Gibt es da gefährliche Tiere, vor denen ich mich vielleicht impfen muss? Oder wie ist das Essen da? Vertrage ich das? Ähm, wie sind dort einfach die Verhältnisse? Keine Ahnung, über alles Mögliche solltest du Bescheid wissen, bevor du diese Reise antrittst. Ich habe zum Beispiel, als ich in Ecuador war, miterlebt, dass es dort ein Erdbeben gab. Das war nur ganz schwach, da ist nichts passiert. Aber ähm, wenn das stärker gewesen wäre und ich nicht gewusst hätte, dass es das da halt mal vorkommen kann, dann wäre das schon so... Also das das sind halt Dinge, über die man Bescheid wissen sollte. Ich habe auf Bali Ratten im Bett gehabt. Mir wurde in Ecuador der Blinddarm rausgenommen. Ja, wie ist denn da das Krankenhaus? Können die denn da Englisch? Und wenn nicht, also informier dich. Sei einfach informiert. Auch der zweite Tipp bezieht sich noch auf die Zeit, bevor du äh, diese Reise antrittst. Und der Tipp heißt, sei ehrlich zu dir. Also wenn du dich informiert hast und du merkst, ich könnte das vielleicht zwei Monate durchziehen, ich kann das aber... Kein ganzes jahr durchziehen ich kann nicht ein jahr von meiner familie getrennt sein oder ich kriege heimweh oder ähm, ich kann nicht kochen und kann deswegen nicht auf mich selbst aufpassen so richtig oder wie auch immer ich habe nicht genug geld sei ehrlich zu dir und ähm, zwing dich nicht irgendwo rein wo du mal gehört hast das haben andere gemacht oder das äh, ist jetzt der trend oder nach dem abi muss man ein jahr nach australien oder so es gibt solche und solche typen und wenn du merkst dass ist nichts für dich, dann lass es. Zwing dich zu nichts, weil du wirst dich damit nicht glücklich machen. Und ähm, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo zu sein und zu wissen, fuck, ich bin jetzt hier noch ein paar Monate. Ich habe auch, also ich ich habe hier auch was zu tun. Ich kann nicht früher weg. Und du bist tot unglücklich und du holst jeden Tag und du. Kannst es nicht. Also sei ehrlich zu dir selber, weil damit kannst du dir wirklich schlimme Situationen ersparen, aber auch eben wirklich schöne Situationen geben, die du dann auch wirklich aus vollem Herzen genießen kannst. So und die folgenden Tipps beziehen sich dann jetzt auf die Reise selber, auf die Zeit dort, wenn du eben nicht dazu entschlossen hast, für eine gewisse Zeit ähm, alleine irgendwo hinzugehen und dort ja, zu leben, zu reisen, die Sachen kennenzulernen, einfach ähm, deine Zeit zu verbringen. Nummer eins, niemand wartet auf dich. Du musst dein Glück selbst in die Hand nehmen und du musst dich selbst vielleicht auch manchmal zwingen, Dinge zu unternehmen. Du musst dich informieren, was kann ich hier machen, was kann ich hier nicht machen, was ist vielleicht zu gefährlich ähm, als blondes Mädchen oder ähm, was ist hier besonders cool. Es ist jetzt nicht so, dass man morgens aufwacht und zehn Anrufe auf dem Handy hat von neuen Freunden, die man über Nacht gefunden hat. Du musst dir die Freunde suchen und du musst auf Leute zugehen und du musst das machen, worauf du Lust hast. Aber ähm, dich wird niemand an die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, manchmal ganz wichtig, sich das klar zu machen. Nicht nur auf so einer Reise, sondern auch zu Hause. Im Alltag, ähm, wenn du irgendwas gerne machen würdest oder schon mal drüber nachgedacht hast, eigentlich hätte ich doch Bock, eine neue Sprache zu lernen oder ein Instrument oder eine neue Sportart oder so. Es wird niemand kommen, der dir sagt, los, wir machen das jetzt, sondern du musst das tun. Und du musst dir in den Arsch treten und sagen, ich mag es vielleicht nicht so sehr, auf Leute zu, zu gehen, aber... Ich halte es nicht aus, drei Monate alleine zu sein, deswegen spreche ich jetzt einfach mal das Mädel an, was hier neben mir steht. Die sieht ja ganz nett aus. Also ja, du bist deines eigenen Glückes Schmied und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, sich das mal bewusst zu machen, damit man nicht unglücklich wird. Der nächste Tipp ist, mach aus jeder Situation das Beste. Denn du wirst auf jeden Fall in Situationen kommen, die du dir anders vorgestellt hast, von denen du dir mehr erhofft hattest, wo du nachher denkst, oh, das war irgendwie nicht so cool, wie ich das erwartet habe ähm, oder diese Person, mit der ich mich gerade getroffen habe, war, wir waren irgendwie doch nicht so auf einer Wellenlänge, wie ich das gerne hätte. Ähm, steck trotzdem den Kopf nicht in den Sand, sondern nimm auch solche Erlebnisse als etwas an, was dich weiterbringt, wo du dich weiterentwickelst, wo du einfach nochmal mehr über dich lernen kannst und merkst, nee, das ist wirklich einfach nicht das, was mir gefällt. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert und ähm, irgendwie bin das nicht ich, irgendwie kann ich mit solchen Dingen nicht umgehen oder wie auch immer, was es jetzt für eine Situation ist. Du kannst aus jeder Situation was Positives ziehen, auch wenn du danach erstmal vielleicht für eine halbe Stunde traurig bist oder keine Ahnung, probier aus allem das Beste zu machen. Der nächste Tipp ist, nutze deine Möglichkeiten. Denn wir haben durch das Internet inzwischen die Möglichkeit, zu jedem oder fast jedem Menschen auf der Welt immer Kontakt zu haben. Und man braucht einfach manchmal... Seine Mutter, mit der man telefoniert. Oder seinen Vater oder seine Schwester, mit der man skypen kann. Oder seinen Hund, was auch immer, den man dann über Skype sieht. Ähm, jeder braucht diesen Halt im Leben und es ist gar keine Schwäche oder so, ähm, mit den Leuten zu Hause Kontakt zu halten, auch mehr Kontakt oder weniger Kontakt, wie man das eben gerade möchte und auch braucht. Ähm, die Welt ist so weit entwickelt, warum sollten wir das nicht nutzen und warum sollten wir uns, wenn wir merken, ich muss jetzt eigentlich gerade mal mit jemandem reden, den ich schon sehr lange kenne, weil es geht mir nicht gut, warum sollten wir uns dann dazu zwingen, ähm, das nicht zu tun und es geht uns noch schlechter. Nutz die Möglichkeiten und wenn du mal Heimweh hast, dann ruf halt deine Mama an kannst es machen und ähm, das ist wie gesagt kein Zeichen von Schwäche dann und das habe ich hier so so stark gemerkt dass mir das total weiterhilft such dir Rituale such dir Stabilen in deinem in deinem Leben auch wenn du jetzt nicht die stabile hast ist stabile dafür das richtige Wort ich habe heute schon lange darüber nachgedacht aber ich sage das jetzt einfach mal so also als ich in Köln mit Luisa zusammen gewohnt habe, mit meiner Schwester, war das für mich die größte Stabile. Ich bin nach Hause gekommen und sie ist nach Hause gekommen und wir waren da und wir hatten unsere Wohnung. Wir haben gekocht, wir haben gegessen. wir. Ne? Das war etwas, worauf ich mich verlassen konnte. Hier jetzt im Moment, es gibt nicht so viele Dinge, auf die ich mich verlassen kann. Alleine weil halt New York als Stadt so un durchschaubar ist und weil ich halt hier auch schon zwei Terroranschläge miterlebt habe oder weil ich halt hier jetzt niemanden schon seit 10 oder 20 Jahren kenne, wo ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen oder weil ähm, so einfache Dinge auch hier passieren. Entweder braucht der Bus morgens 10 Minuten oder der braucht zwei Stunden, das weiß ich nicht. Und deswegen brauche ich hier ganz extrem so meine Rituale. Ich habe morgens meinen, meinen wunderschönen Morgen, den ich mir so gestalte, wie ich will. Und ich habe auch... und das ist der eigentliche Tipp, so stabilen wie zum Beispiel Bücher, die ich lese. Dann lerne ich diese Leute im Buch kennen und es ist für mich so eine Parallelwelt, auf die ich mich aber dann verlassen kann, dass ich sie habe. Oder ich höre Podcasts, die mir Kraft geben, wo ich weiß, einmal in der Woche kommt da was Neues, ich kenne diese Stimmen irgendwie. Es sind so Kleinigkeiten, die mir aber ganz, ganz viel Kraft geben. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man sonst auf sich alleine gestellt ist, dass man eben sich Dinge sucht, die... Ja, auf die man sich verlassen kann. Und mein letzter Tipp, und das ist auch der Tipp, der mich dazu gebracht hat, dieses Video zu drehen, weil er so wichtig ist und weil er mir irgendwann so ins Gedächtnis gekommen ist und weil ich dachte, ich muss es teilen, ist, sei das stärkste Schaf. <lacht> Wir haben alle irgendwann mal im Biounterricht gelernt, dass böse Tiere immer auf die schwächsten Tiere abzielen. Wenn zum Beispiel ein Wolf eine Schafsherde jagt, dann konzentriert er sich auf das Schwächste Schaf auf das langsamste Schaf, weil es vielleicht schon ein Bein gebrochen hat oder auf das Schaf, was Hunger hat oder wo der Wolf halt eben merkt, das ist ein leichtes Ziel. Und auch Menschen, böse Menschen, die anderen Menschen was Böses wollen, ich glaube, denen fällt es leichter, eher auf Schwächere loszugehen. Also es ist jetzt wirklich eine schlimme, ein schlimmes Thema, worüber ich rede, ja? Aber es kann halt auch immer sein, dass du wirklich in eine gefährliche Situation kommst, wo du dir nicht sicher bist, ob der Mann oder die Frau auf der anderen Straßenseite gerade was Gutes für dich will oder nicht. Und ähm, ich glaube, es ist immer gut, den Eindruck zu machen, selbst wenn das gar nicht so wirklich so ist. Aber es ist immer gut, den Eindruck zu machen, als wüsstest du, wo du hin willst, als wüsstest du, wer auf dich wartet, als wüsstest du... Ähm, Genau dein Ziel, genau dein Weg. Wisst ihr, was ich meine? Du gehst straight deinen Weg. Als wenn du so rumguckst und du machst den Anschein, als bist du unsicher und als wüsstest du nicht genau, was los ist. Wenn dann jemand da steht und sieht, dieses Mädel ist nicht ganz so sicher hier oder ähm, ist vielleicht weiß vielleicht gerade nicht, wohin sie geht oder wer auf sie wartet oder ob vielleicht jemand auf sie wartet, dann fällt das bösen Menschen sehr, sehr viel einfacher, diese Menschen anzugreifen, als das stärkste Schaf. Wisst ihr, was ich meine? Macht immer den Anschein, als würdet ihr euch sicher fühlen, als wäret ihr stark, als wäret ihr gesund, als wäret ihr, als hättet ihr Kraft, euch selbst zu beschützen. Es gibt einfach auch Menschen auf der Welt, da muss man ganz ehrlich sein und es gibt Situationen, die gefährlich sind, wo man als, als Mädchen, auch als Junge, ist doch scheißegal, ob Mädchen oder Junge, man vielleicht gerade nicht alleine einer Person begegnen will, die nichts Gutes im Sinn hat. Ich glaube aber, dass es dann in solchen Situationen ganz, ganz wichtig ist, so rüberzukommen, als könnte man sich selbst gut beschützen und als wüsste man selbst ganz genau, ich will dahin, ich habe es vielleicht eilig oder ich ähm, weiß genau mein Ziel. Denn, wie gesagt, wenn du schon verwundet dem anderen vorkommst, dann ist es für den viel, viel einfacher, dir noch mehr Böses zu tun. Genau wie der Wolf. Das waren erstmal so die Tipps, die mir eingefallen sind. Natürlich könnte ich auch, hätte ich auch 100 Tipps geben können, aber das waren jetzt so die mir erstmal am wichtigsten schienen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Was sind eure Tipps? Erzählt mir auch gerne eure Erfahrungen. Habt ihr vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr, wenn ihr vielleicht als schwächste Schaf über die Straße gegangen wärt, ähm, dass euch da was passiert wäre oder vielleicht seid ihr auch als stärkste Schaf? Man kann sowas natürlich nie verhindern. Das will ich damit nicht behaupten. Ich bin so froh, dass mir noch nie irgendwas passiert ist und ich bin, ich habe halt wie gesagt schon früh irgendwie Dinge alleine gemacht, die man eigentlich vielleicht nicht so früh alleine machen sollte. Aber ähm ja, das wollte ich euch einfach mitgeben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vielleicht weitergeholfen und bin gespannt auf euer Feedback. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf. Seid das stärkste Schaf. Seid immer in jeder Lebenslage das stärkste Schaf. Und selbst wenn ihr es nicht seid, dann tut halt so. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!